Mario Galaxy ist ein gutes Spiel. Ja, das, das, das stimmt. Du bist auch der Meinung? Ich meine, äh, wir reden ja, vom zweiten Teil. Ich meine jetzt nicht den ersten. Der erste ist großartig. ist das, das, ja. das steht nicht zur Debatte. Aber der zweite. Scheint ah. das kritischer. <lacht> ah ja, sehr kritisch. Ich meine, das ist der zweite Teil. Ja, ich meine, bis Kunden jetzt finde ich es von den Leveln her auch nicht so gut. Also wie der erste im Vergleich. Die Level an sich sind gut, aber im ersten fand ich sie spannender. Also ich darf das sagen, ich darf das ich, ich kann das eigentlich relativ gut sogar aktuell bewerten. Wie gesagt, nebenbei nehme ich Galaxy Galaxy 1 tatsächlich. Äh, oh, ich brauche ja mhm. Mhm. Also viel nehmen tun sie sich nicht, aber die Atmosphäre ist halt geil in Galaxy 1. Das sowieso. <lacht> oh Gott, Mario. Sei doch nicht so. Yoshi, Odyssey. du Idiot. Mario, so ich bin so. Oh Gott. Ich, ich bin so halt interessant, für Yoshi immer Platz Wie? Wie, was? Wenn die platzt, wenn er seine komische Frucht, äh, bla... Seine, wenn, er, wenn er diese blaue Frucht nimmt, wird er zu so einem fetten Ballon einfach. Ja. Dann platzt er einfach wieder. In Mario Sunshine, wenn er ins Wasser gefallen ist, hat er sich so, ähm, in kleine Partikel aufgeteilt. Wie in Avengers-Film. fuck. Mhm. Ich hinterfrage das nicht. <lacht> das sollte auch niemand. Lass das ist bitte ohne Kontext so stehen. Oh, bitte. Nein. Alter. Das war dumm. Was war das? Das hat, mir nichts, das hat mir nichts gebracht, dass ich die, diesen sechs leben genommen habe. Ich wollte ihn aber unbedingt mitnehmen. Bowser, hab ich recht. Nein. Pils, wo bist du dann? In der Galaxie mit der Rutsche. Ach so, lol bin da mit Joshi und den, äh, du weißt schon mit dem mit der Lichtfrucht, so nenne ich das mal. Das oh, okay. ist ein guter Name, wundert euch nicht. Oh Gott! Irgendwie, irgendwie. Hä? Ich gehe jetzt wieder hier lang. Keine Ahnung, ich verschwinde hier gerade viel zu viel Zeit. Oh Gott, das. das ist halt echt schon, äh, das kann anspruchsvoll sein. Hör auf damit, äh, ist gar nicht das, wie ich ich bin jetzt gerade beim zweiten Planeten und ich stelle mich an wie der größte Idiot, weil ich nur unbedingt an den Pilz wollte und dachte, ey, warum sammle ich den mal nicht ein? Ist doch ganz interessant. Okay, ich bin auch ein Idiot. Ich habe eben den Flatterflug verpeilt. Ja, aber du bist nicht so wie ich runtergefallen, denke ich mal. Um ich bin runtergefallen und, und, und gestorben. Aber also du hast nicht für, für eine einfache Sache 3-4 drei, drei, Minuten verschwendet. Ja, das aber du musst ja. ja nur einen Weg ablaufen und nicht voll runter. Ja, ich, ich war gerade beim zweiten Planeten der Mission. <lacht> und die erste Mission mit einer Aufgabe, so würde ich es mal behaupten. Der erste Planet, ja, der irgendwie schwierig ist, okay. ist. Ja, aber wir ja, haben ja Okay, oh, ganz ja. besonders. <lacht> Spaß. Okay. Uff. Ich habe meinen Stern wieder. Ich muss ja von den Sternen her allgemein wieder aufholen. Ich weiß jetzt nicht mehr wie viele du hast, aber ich glaube du hattest drei mehr. Ich habe Sterne auf jeden Fall. Du hast Sterne und ich bin in Welt 3. Hast du denn Sterne? Ich habe 20 Sterne ungefähr. Auf Amazon ungefähr. Wäre das ziemlich gut. <lacht> Scheiße, ja. Wie gesagt, das ist nichts. Alter Luigi. Hallo, Bruderherz. Also, ich, ich habe 21 Leben. <lacht> Luigi das, das ist gut. 21 Leben, oh, Mann, mit, das ist gut. Oh, ich möchte mit Luigi spielen. Man kann auch wechseln mit ihm. Wie geht das? Du darfst das nicht. Ich habe 22 Sterne. Und ich will mit Luigi spielen. Das ist okay, nein, was, was? Das werde ich offscreen wahrscheinlich machen. Luigi ist so viel cooler. Oder dürfen wir das nicht? Hast du etwa Mario Galaxy in Frage gestellt? Ich meine, das heißt Mario Galaxy. Ja, aber Mario oh. ist ja der Nachname von Luigi und Mario. Über diese hier Sachen Brothers. reden wir hier nicht. Das ist ein dunkles Kapitel. Ich meine, das, das habe ich früher verwirrt, warum das die Mario Brothers heißt. Weil, äh, naja... Mario ist ziemlich egoistisch, weil, dachte ich mir. Ja? Das trifft das. Andererseits äh, sind Namen... Deswegen ist zum Beispiel Super Luigi U. Deswegen heißt es nicht Super Luigi Bros U. Das Bros wurde ja durchgestrichen. Ich weiß, das sind die krassen Facts heute. Ja, total. Alter, Luigi. Im Winterlevel, das Winterlevel ist übrigens cool. Oder jetzt? ich sagen Power Sterne. Ja, du willst dich ablösen. Wie gesagt, dürfen wir Mario oder Luigi spielen? Äh, also, Luigi wir spielen das ich. Spiel durch. Das ist das Ziel. Okay. Dann tut mir leid, Luigi. Auch oh, wenn ich dich mag. Äh, Ey, du darfst den ihn nehmen. Ich darf ihn nehmen? Ja, wir haben doch gesagt, wir spielen das Spiel durch. Ich dachte Und das Spiel, so ganz normal, das Spiel durch ohne irgendwas halt. extra mäßiges. Alter Luigi, dann komm her. Naja, es ist ja Teil des Spiels. Alter, Luigi ist jetzt my boy. Uh. Mhm, er kann höher springen, was hältst du davon? Äh, nichts. Hör zu, das sind einfach <lacht> Mario-Facts. Du hast doch keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich hab jetzt den ersten Stern im Part, oh man. weiß kann ich, wo ich rein muss. Ach so, da rein oder was? Ah, durch oh den. Oh Mann, war das. Okay, Mensch. darauf bin ich nicht gekommen. Hä? Es kann sein, dass ich zu inkompetent bin, warte mal. Ach, hier runter. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, okay, Leute, es tut mir leid. Äh, ich war etwas inkompetent. Nee, in dem Fall allgemein, ich bin das ziemlich. Das hast du schon mal erwähnt. Mhm. Mm Darf ich doch. Was ist, wenn die es nicht gehört haben beim ersten Mal und nicht zurückspulen können? <lacht> die sind nicht in der Lage dazu. Das ist doch eine Live-Primäre. <lacht> ich weiß gar nicht, ob du, ob du das als Primäre machst, aber wenn dann. Ich, ich, ich mache nur diesen einen Part-Express-Primäre. <lacht> ja, <lacht> wegen dem Satz. Natürlich. Aber das macht mich mm. stolz. Die Geisterwelt ist interessant. Also ich mach das Schneegebiet, hier ist alles aus Schnee. You don't say. <lacht> Ich muss so ganze äh, Statuen und so kaputt machen. Selbst die Bäume das sind einfach nur so auf Schnee gebaut. In einem Schneegebiet. Und hier ist eine Bowser-Statue. In einem Schneegebiet. Mhm. Und eine Mario 60 rutsche Ich hoffe, hier gibt es das Pinguin-Rennen als Referenz. <lacht> enttäuscht mich nicht, <durch> Mr. Miyamoto. <lacht> du hast es oh, so oft enttäuscht. Aber dieses Mal hast du noch eine Chance. Ah, wie schade. Hm? Wie schade. Ich finde es auch sehr schade. Weißt du? Ich bin äh, gestorben. Die 1 konnte man mit Luigi so viel überspringen, und einfach höher springt. Das finde ich schon heftig. Der war halt der Krasse. Ich weiß gar nicht mehr, welche Situation genau, aber ich wusste, dass ich damals sehr glücklich war als ich Luigi gespielt habe, weil ich so viele bullshit bin. Ich bin ich zweimal gestorben, was soll das? Was bist du? Zweimal gestorben. Ich bin halt echt auch nicht so gut in dem Part, muss ich sagen. Ich bringe jetzt zum dritten Mal, zum dritten Mal gegen... Jetzt bin ich in dieser Mission sogar schon zweimal gegen den gesprungen gerade. In einem Versuch. Und ich gerade mal, bin gerade mal zehn Sekunden in der Mission wieder drin. <lacht> ja, es ist passiert, ne? Oh Gott! Dreckige. Ich will nicht warten bei dieser, bei diesem, We bei dieser Wegmission bei bei der Geistergalaxie. Nochmal, was? Bei dieser Mission mit den Geistern möchte ich nicht so lange warten, weil da muss man halt äh, diese Treppe gehen und die erscheint immer, geht immer nach rechts und links. Ich bin deswegen gestorben, weil ich einfach zu voreilig war. Und hier war ich irgendwie in dem Level war ich auch ziemlich langsam. Wir haben noch 10 Minuten. Lass, lass dir Zeit da. Ich lasse mir gerne Zeit. Ich hab grad in 10 Minuten habe ich zwei Sterne geholt. <lacht> zwei Sterne, Rocky, kannst du dir das vorstellen? Ich habe einen geholt. Kannst du dir das vorstellen? Okay, das erfüllt doch mein Herz mit Freude irgendwie. Oh shit, der erste Komet. Den werde ich sowas von dich besuchen. Uh. uh. Warum nicht? Weil ich ein Rebell bin die Kometenmünzen nicht. Das geht nicht. <lacht> ja, und in dem Moment äh, sehe ich die Kometenmünze und will sie mir jetzt holen. Ich habe halt, hab halt echt... Ich habe echt... Ich habe echt viele Kometenmünzen halt einfach. Oh, ich, Mann, warum ist du jetzt nicht die ganze Zeit ausgewählt worden? Ich meine, ich kann jetzt hin und wieder mal wechseln, aber das kostet mir Zeit und darauf habe ich keinen Bock. Oh, Yoshi, Leuchtfrucht Time, Leuchtfrucht -Time. Cooler Kunst. Mhm. Oh nein, es ist... Oh nein, das ist Testball, oder? Ramm mit ein kettenhund Testball ist cool, weil du <lacht> testest du den Ball. Ich war da echt nicht so gut. Im ersten Teil. Ja, ja, ja, das sagen sie alle. Und das stimmt auch. <lacht> sie waren echt alle schlecht. Ja. Ich bin da keine Ausnahme, würde ich sagen. Ja. Und das Schild. Redet mit mir, äh, Daniel. Hast du Halluzinationen? Ich schwöre, ich bin clean. Heute dachte ich mir mal, nee, für den Partner das kann ich nicht machen. <lacht> da nicht, wo ich mit Luigi spiele. Der rutscht ja so schon. Der rutscht schon genug. So treffe ich schon genug äh, Sachen nicht. Eine oh, wundervoll Funktion. ich muss das einhalten ich habe 13 Kometenmünzen was hältst du davon 13 ich glaube 3. ich habe 6. du hast deutlich mehr <lacht> ja oh shit ja okay mal gucken wie das mit meinem Stick funktioniert ich habe ähm, sogar zwei äh, Sterne schon in dem Part geholt das ist das ist krass ich hole jetzt sogar meinen dritten das schaffe ich auf jeden Fall noch in dem Part also, wenn ich vorausgesetzt Testball ist einfach. Es ja, ist mit dem Testball. Ich gehe davon aus, dass es einfach ich, ist. ich mach die Geister Geisterwelt weiter, weil irgendwie ich mag die Welt. Ich meine, es sind Geister. Ja. Komische Geister, sind irgendwie Okto-Geister. Die einfach so Berus nehmen. <lacht> oh Junge, Luigi, äh, dann nehme ich dich auch mal. Oh Gott, ich hab Angst, ich hab Angst. Hm, Mario, du, du, du, machst keine Scheiße. Du, du. Immerhin sind die Gumbas keine Gefahr für mich. Ja, ey. Ja, äh, äh, Luigi hat äh, jetzt einen Dachschaden. Ich bin voller Kanne gegen den Block geknallt. Und ich bin runtergefallen. Okay. Weil er irgendwie nicht nach hinten gerollt ist. Ich weiß auch nicht, warum er das nicht getan hat. Ich ja, er hat keine an. Lust auf dich. Er hat echt keine Lust auf mich, findest du? Soll ich mit ihm darüber reden? Alter, was ist das? Ja, ja, redet darüber. Oh. <lacht> Ihr könnt euch gerne den ganzen Paar Zeit nehmen und einfach rumstehen. Ich bin eher dagegen. Äh. Ich meine, es ist nicht so Man muss über wichtige Dinge reden. Ja schon, aber doch nicht mit Mario. Das, das mache ich dann mit Luigi. <lacht> das ist das <lacht> Problem. <lacht> Ich weiß nicht. Mario hat mich davon abgehalten. Er, er hat oh, mir gesagt, dass er auch in die so einer Mission Erfahrung mit Luigi spielt. Ist einfach geil. Man kann einfach die ganze Zeit Longjumps machen. Ja. Oh Gott, ich hab. Alter, das war gerade so knapp. Ich hatte Angst. Komm schon, noch das und dann schaffe ich das endlich. Mit Segen. Hm. Oh, die Kometenmünze. Yes! Du glaubst es mir vielleicht nicht, aber ich, ich habe meinen dritten Stern. Okay, ich hole mir den jetzt auch. Ja. Auf einem Segenplaneten. Stell dir vor, ich hätte gar keinen Stern geholt. Ich hätte genauso viele wie du. Das war gemein. Wie lange haben wir noch Zeit? Äh, exakt sechs Minuten. Nee, gleich 5, Essen sind, es sind 14, 33 und so. Oh, der erste shabana komet ist da. In einer Galaxie, wo ich nicht dachte, dass ich den Kometen habe, die Kometen muss ab. Ey Rocky, pass auf. Ich hole mir jetzt den dritten Stern. Und vielleicht fallen vielleicht mir auch wieder Mario-Facts sein, die sicher keiner kennt. Wusstet ihr, dass Luigi rutscht und höher springen kann? Das habe ich, glaube ich, schon gesagt heute. Ja. Okay. Aber wusstet Fuck. ihr, dass Luigi Marios mm -hmm. Bruder ist? Unmöglich. <lacht> das das <lacht> Mario Fandom lügt nie. Mario Fandom! Oh. <lacht> Hast du schon mal die Mario Timeline gesehen? Es gab nichts Sinnloseres. <lacht> Sind da sämtliche Mario Spiele drin? Es sind auch Spin-Offs so und so mit inbegriffen. Das war also Von ich, der Story her, wie willst du das in einer. Ich bin mir Karte. ganz sicher, Mario Paint ist, ist, ist der Ursprung allens. <lacht> willst du das Mario Paint nach Mario 64 spielen? <lacht> <lacht> Natürlich. Ich mache übrigens den Kometen gerade. Hey lol, ich mache ich mach ihn auch. Welche die Kometen? Ach, den, äh, den Schawana kometen meinst du? Ich dachte, ja, welche Galaxie. Nee, du mal. Na, den, den Schabernack. Ja, gut, okay. Wir haben noch vier Minuten. Ja, ich glaube, ich brauche nur noch ein oder zwei. Ja, für diese Mission wird das bei mir auch schon reichen. Train drops, keine Sorge, meine Wii ist überhitzt. <lacht> Deine Wii, oh Mann. <lacht> Äh, Gib dem da mal ein bisschen Geld, er braucht eine neue UV. Ich reicht auch. Oh lol, ich bin ja jetzt schon am Stern. Ja, der Komet das geht verdammt der schnell. Was ist denn nochmal der gelbe Schaberner Kometen. Das war, glaube ich, du musst auf Zeit spielen, oder? Ich hab keine Ahnung. Ja, äh, ich, glaub, gelb war, ich glaub, gelb war der Tempokomet. Nein, ich hab so einen Schattenkomet. Ich hab so einen Schattenkomet, wo so ein. Schatten Mario kommt und der will mich töten. <lacht> ich meine, man kennt es. Das passiert mir auch hin und wieder. Dass oh, mein Schatten ja. plötzlich äh, rauskommt und sagt: Oder du lebst oh, hier nicht mehr. Ganz am Anfang ist, ist ein Schaberner Komet erschienen bei der Yoshi Galaxie. Ja, genau, das war bei mir auch. Ja, bei ich mir ist er. Brauchen wir Kometenmünzen? mal, Kometen mal Kometen für die? Ja. Oh, oh, fuck, so. Ja, du brauchst Kometenmünzen dafür. Und wie viele hast du jetzt beim ersten gebraucht? Wie beim ersten. Ja, du machst doch gerade den gelben Du brauchst -Kometen. die Kometen. Nein, ich hab. Ich hab einen shabana kometen gemacht in der dritten Welt. Ach so, Die Sache ist, du, du brauchst die Kometenmünzen. Also, wenn du in einem Level die Kometen machen willst, dann brauchst du auch die Kometenmünzen aus dem Level. Ach so, ach so ist das okay. Ich dachte, man braucht eine Anzahl. Nee. Ach, das Stachy-Problem ist wieder da. Mm, das ist die tolle Mission, die keiner mag. mal 60 Sekunden zeit um alle Stachys zu töten, das ist natürlich geil. 30 <lacht> Stachys in 60 Sekunden töten, das, das klingt nach einem krassen Massaker, das gefällt mir. Ich sagte, Peter findet auch schon den Weg wie, was... Äh, ne? Ist der Peter lustig? Nein, nein, ich meine, Peter die Tierschutzorganisation. Ah, ja, ja, ja. Die waren auch ziemlich lustig. <lacht> ja. ja. Legenden des Internets. Ich glaube, hier waren noch ganz, ganz gemein. Oh fuck, da waren keine. Fuck. Die Zeit fehlt mir jetzt. Okay. Ähm, zwei Minuten. Okay, fast eine. Das, okay, das dann, dann habe ich... Dann habe ich gleich sogar noch Zeit für einen weiteren Versuch, falls ich es jetzt verhaue. Das hast du definitiv. Ach, Scheiße, was war das gerade für eine knappe Kiste? Ich schaff die Mission nicht mehr. Ich dachte, da wäre was gewesen. Das ist eine Kometenmünze, aber bekanntlich. Nein! Scheiße, ich drauf. Nein! <lacht> wir hätten eine halbe Sekunde. Ich hätte ich hätt nicht mal eine halbe Sekunde mehr gebraucht, um die Mission zu schaffen. <lacht> ich bin direkt vor dem gestorben. Alter, also ich, ich habe hab noch einen Stern. Und wir haben noch eine Minute. Okay, ich habe gerade die Mission angefangen und ich habe genau 60 Sekunden jetzt Zeit. Mhm. Das enttäuscht mich. Jetzt machen jetzt Mr. Miyamoto enttäuscht mich. Ist, dass ich das jetzt noch in den nächsten 30 Sekunden schaffe. <lacht> ja, heute lief's heute lief's bei mir nicht ganz so gut, aber auch nur, weil ich im ersten Planeten die ganze Zeit gestorben bin wegen irgendeiner Dummheit. Ach ja, ich auch. Dann, dann mache ich den beim nächsten Mal voll und ich will endlich diese Mario 64 60 Welt. Die geht okay, voll schnell. Danke. Das sind einfache Sterne dort. Okay, wie viel Zeit habe ich noch? Äh, gar nichts. Oh, ich habe gerade den letzten Stachel besiegt. Äh, darf, darf ich den Stern noch nehmen? Ja, wollen wir mal nicht so sein, denke ich. Gut. Ich, ich meine. Okay, ich habe ihn. Entscheide du. Was willst du? Was ich habe ihn jetzt tun? schon genommen. Okay. <lacht> das hat sich doch erledigt. Ich hatte halt schon den, den Gegner besiegt in dem Level. Ja, ist gut. Musste, ich musste nur noch hingehen. Du mhm. hast mich angelogen, du hast gesagt 6 Sekunden, dabei habe ich die Gegner in 40 Sekunden besiegt. Oh. Mhm, Das habe ich mir gemerkt, Daniel. Warte, ja. du hast es gezählt. Naja, mein, die Zeit, die ich für die Mission hatte, war 60 Sekunden und du hast genau in dem Moment gesagt, eine Minute. Als die Mission begonnen hat. Ja, keine Ahnung, ist ja immer so... Ja, Daniel, ja, ja, ja ja, ja, ja, das ist das nächste Mal stelle ich mir einen eigenen Timer. Mach! <lacht> <lacht> <lacht> wir müssen wir ihn starten und dann gucken wir, wer der Ich, ich starte meinen einfach ein paar Minuten später. <lacht> ja, zu ja. Also behaupten, ne? wir haben noch eine Minute, <lacht> was redest du da? Ja, du hast mich schon abgebrochen, ach so. Äh, <lacht> ja. Ja, ich denke, das war ein guter Part, Mario Galaxy. Ich meine, wir haben Sterne gesammelt. Mario-Facts waren real. <lacht> ja, die waren sehr real. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Also, ja, ciao. Tschüss.